Ja, hallo, ich bin's, eure Tia aka Flash and Sorcery und wir sind hier wieder bei Ellen Wake, American Nightmare. Ja, ich habe es mir eigentlich ein bisschen anders gedacht. Äh, ich wollte in der Woche noch um einiges mehr aufnehmen. Ähm, habe ich nicht gemacht. Ich habe äh, Anfang der Woche nur noch äh, Part 4 bearbeitet und wollte das jetzt dann auch die Tage hochladen. Äh, habe ich im Prinzip ja auch bis Part 3 jetzt äh, gemacht, kam ja gestern dann auch hoch. Aber ich war schon äh, extrem verärgert über YouTube selber, äh, weswegen ich dann auch äh, so ein bisschen verschnupft einfach mal gar nichts hochgeladen habe und äh, gar nichts gespielt habe. Ähm, mir geht einfach diese dieses ganze Geschichte so von wegen so, ah, oh, du spielst Musik äh, in irgendwie ein Video von dir ab, was dir nicht gehört, bla bla, du bist so böse und deshalb sperren wir dein Video und das haben sie tatsächlich dann auch bei Part 2 gemacht. Das Video war jetzt nicht für Deutschland gesperrt, aber es kam gleich dann die Meldung hoch. Es ist für vier andere Länder, Amerika, Puerto Rico und ähm, noch zwei andere dann eben auch gesperrt gewesen. Was mich im Prinzip ja nicht tangieren muss oder sollte, weil pff, ich glaube kaum, dass jemand sagt äh, aus Amerika, oh jetzt äh, Coffee Lush and Sorcery, die macht hier so so tolle Videos, ne, muss ich unbedingt sehen. Ach verdammt, ich kann es nicht ansehen, weil das Video ist ja für mein Land gesperrt. Es, es geht mir einfach nur auf den Senkel, dass es sowas überhaupt gibt. Na, ähm, ich ich denke einfach mal, es ist doch wirklich die beste Werbung dann für die Musik, für die Band und auch ähm, jetzt natürlich dann auch äh, für, für die, ähm, ja, für, für die Hersteller des Spiels selber, sag ich mal. Ähm, wenn jemand das nachspielt, wenn sich andere vielleicht dann eben dann auch motiviert fühlen zu sagen, hey, was Tia spielt oder ähm, irgendwie ein anderer Gamer überhaupt, das Spiel scheint ja richtig toll zu sein. Ich hole mir das Spiel oder ich hole mir den Soundtrack oder ich, ich finde das eine, die eine das eine Musikstück so toll, dass ich mir dann vielleicht dann eben auch das Album von denen kaufe. Ich weiß es doch nicht. Aber dieses, diesen ganzen Schwachsinn überhaupt, so von wegen oh, zwei Minuten lang wird ein Musikstück gespielt, das können wir nicht zulassen. Ja, da müssen wir es sperren. Sorry, sorry. Und ich bin zwar nur so ein ganz, ganz kleiner Mini-Mini-Youtuber, aber äh, es darf mich trotzdem ärgern. Ja, und äh, auch so diese Geschichte so von vonwiegen, ähm, ich, ich weiß gar nicht, äh, ob das auch so musikabhängig ist, ähm, aber definitiv, wenn jetzt dann äh, gesehen wird über YouTube, aha, äh, Tia lädt jetzt irgendwie etwas von Ellen Wake hoch, ähm, dann kann natürlich auch äh, der Hersteller des Spiels sagen, jo, äh, äh, da möchte ich gerne Werbeeinblendung, aber äh, das geht natürlich dann ähm, an meinen an mein, äh, Geldsack dann ran. Ne? Ich will die Kohle haben. Generell, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, ich habe keine Werbeanblendung weil, äh, pff, ja, warum? <lacht> ne? ähm, ich sehe es einfach momentan unter dem Standpunkt, ähm, viele YouTuber haben schon so viel ähm, für mich getan. Einfach so, einfach von der Sache an sich, dass ich äh, sie gerne sehe, dass sie ähm, mich in gewissen Situationen glücklich gemacht haben. Äh, dass ich es interessant finde, YouTube zu sehen. Ähm, ich gucke kein Fernsehen. Ich gucke, wenn überhaupt nur YouTube oder meine DVDs. Das ist so das, äh, was ich mir dann so in Sachen Multimedia gebe. Ja. Und ähm, das, was ich jetzt dann hochlade, Klar, natürlich, ähm, ich, ich mag natürlich auch ganz gerne eben dann auch ähm, etwas hochladen, weil es einfach, was Spaß bringt. Es bringt mir Spaß, das zu tun. Aber auf der anderen Seite will ich auch ganz gerne der Community etwas zurückgeben. Das, das, das ist jetzt so meine Motivation, warum ich dann eben dann auch äh, meine, meine Filmchen oder meine, meine Butschie-Videos hochlade. Weil ähm, auch ich äh, mag ganz gerne manchmal dann eben auch Butschie-Videos gucken, weil es putzig finde und ähm, weil es mir irgendwie etwas gibt. Dass Ich, ich fühle mich gut gelaunt danach so bah. und ähm, so solche, solche Geschichten dann eben die YouTube dann eben fährt äh, oder äh, YouTube und äh, die Hersteller von den äh, ganzen Games äh, finde ich einfach in dem Sinne schon mies es sollte doch in meiner Hand liegen zu sagen ähm, ich, ich möchte da Werbeeinblendung oder ich möchte keine ne? klarerweise würde ich jetzt sagen ich möchte Werbeeinblendung haben und der Hersteller des, äh, des, des Games sagt, na naja, Moment, aber das ist ja hier so mein Content, ne? das könnte ich ja noch verstehen. Ne? Aber dass dann gleich dann so gesagt wird, ja äh, es können Werbeeinblendungen kommen, weil du dieses ähm, Stück jetzt gerade eben hochgeladen hast und ich will sowieso keine Werbeeinblendung haben, generell nicht, das finde ich übel. Sorry, ich, muss, ich musste mal einen kleinen Rant am Freitag loslassen, weil es hat mich so die Tage geärgert. Es hat mich so geärgert. Und ähm, ich bin auch gespannt, ob ich das jetzt hier so schaffe mit euch. Ne? Wir sind ja jetzt hier in diesem Planetarium drin ne? bei Ellen Wake und äh, diese, diese Gegner, die sind knüppelhart. Also wirklich knüppelhart. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal ausprobiert. Und äh, ich, ich komme da nicht weiter. Ja? Ähm, es, es kann sein, also ich, ich versuche es jetzt natürlich, ich versuche alles zu geben, logischerweise. Äh, sollte das nicht reichen, äh, kann es sein, dass ich einen Cut setze und so lange weiterspiele, bis ich es geschafft habe. Und dann äh, werde ich euch natürlich wieder ins Boot holen. Und ähm, zurückkommt auf diese Musikgeschichte und Content und bla bla bla. Ähm, nicht wundern, ich habe die Musik ganz auf. Ausgeschaltet, dann gibt es auch keinen Stress und wir können ganz einfach beruhigt und ganz locker zusammen spielen, beziehungsweise ich spiele und ihr legt euch dann ganz locker auf euer Sofa zurecht, holt euch eine Cola und Chips und dann geht's los. Dementsprechend, wir machen jetzt weiter. Story fortsetzen. Yes. Gott, ich will das in einen Rutsch schaffen. Bitte, bitte, bitte, bitte. Ha. Me a moment. Yes, yes, I believe you've got it sorted. It's working again. Nicely done. That sounds like trouble. I don't think they're happy with our success. ja! ja, ja, ja. Komm, baby. Ich weiß, ist er da? Look out. They found way in. Ja, das habe ich schon gesehen, Mädelchen. Äh, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Sieht zu, Alter! Sieht's! Also da oben kann ich... Kann ich? Ja, nee, das ist, äh, das, äh, ne? Dingens. Just bear with me a also ich kann da oben nicht mehr. Yes, irgendwo eine Möglichkeit, wo again. ein... Könnte ich hier rauf? Hätte ich da nicht chance, like dass dass nicht das da muss They irgendwo ein toten Fleck oh. Okay. ein bisschen ja. Ah! Ha, ha, ha. Aua! hopp, hopp, hop, hopp, hop, hopp, hopp, hopp. Die Idee war gut. Die Ausführung nicht. Jetzt gehen wir mal hier hin. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, Komm. Hab ich ihn? Ich habe ihn. Oh. Sieh zu, sieh zu, sieh zu, sieh zu, sieh zu, dass du Land gewinnst. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Lauf, lauf, Trottel. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, lauf! lauf. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, Komm, komm, komm, komm, komm. Lauf, lauf, lauf, lauf. Alter, lauf. Sieh zu. Sieh zu. Das war nicht gut. Ich. Ich. Du altes Arschloch! Arschloch! Arschloch! Ich, ich hasse es nicht! Ich hasse es nicht! Ich hasse es nicht! Mach! Right? Was I'm sighted in Oh, ich bin sorry, ich war distracted. Oh Gott. War doch ganz einfach. Ich habe eben noch mal geguckt, ob ich es aufgenommen habe. Ich hätte mir wirklich in, in die Tischkante gebissen, wenn das jetzt so nicht viel geklappt hätte. Oh Gott, Gott. Are we receiving the signal now? Oh Yes, it's coming in loud and clear. It's amazing. I'm not sure what it is yet, let alone where it's coming from, but it's interacting with our system somehow, like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it? Or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow, but you should be getting a print out of it now. What do you mean, it's incomplete? It's almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important. I'm sure it is, but this is all we're getting. Did the man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have no way of knowing. But I can tell you that he didn't really seem to understand it. Hmm. So, what's in the sky? It doesn't make any sense. The stars are just... They're wrong. I thought I'd be able to see something, but it's like I'm looking at a sky that's just... It's not the right sky. But that's impossible. I consider myself a rational man, Doctor. But this isn't a thing you can measure or explain. I I've seen impossible things that have taught me just to roll with some punches. It's either that, or go insane. I find it disturbing that you sound like you're speaking from ample experience. Hmm. Um. Und das war's. Na, mm, mm, mm, mm, mm. ja, da war doch eben benutzen. Benutzen. Benutzen. Benutzen. Benutzen. A printout of a signal. Okay. It too is a weapon created by the champion of light. In its words stirs a new reality. But it is incomplete. And yet... It provides a road map for the man to follow, a course that will lead him to a place where he may confront his enemy. Yay. Not done. The drive-in. Once the site of lurid celluloid fantasies, it's now the site of an art exhibition. And yet it's the search for closure rather than culture that brings the champion of light here. Yeah. Und jetzt sind wir hier und äh, ich wollte nur sagen, ich bin froh, dass ich mir noch mal ähm, die äh, Batterien und alles andere geholt habe. Und ich habe natürlich diesmal wieder nicht alle von, von diesen anderen Zettelchen gefunden. Das wäre schon irgendwie ein bisschen doof. Äh, mal sehen, ist hier, ist, hier, ist hier irgendwas in der Nähe, was ich mitnehmen könnte? Nee, okay. Lauf, Forest, lauf! So. Da ist auch nichts. Nicht wirklich. Okay, mal sehen, ob wir hier irgendwie irgendwas haben, was wir mitnehmen könnten. Ich schätze mal, wir müssen da rein. Es hört sich eben auch an, als wenn jemand spricht. Entweder das oder Radio. Mal sehen. Oh, es ist dich. that's das ist fantastisch. okay? Geh weg. Nein, ich will dich. Aber du wirst angry if wenn du hier bist. Also, du musst gehen. Du weißt, dass ich was du willst. Okay. Ich... I love you so much. Did you know that love hurts? Are you gonna hurt me now? 'Cause you should. Lady, you got darkness on the brain. I, I think I can help you if I can get the lights on in here. You can't turn the power back on. It's not allowed. You said. So where shouldn't I go so I don't turn the power back on accidentally? It's. The big building, on the other side of the drive-in, but it's locked. Where's the key? Just so that I know to avoid it. It's... it's on the wall, next to the cash register. But you can't. You can't. Don't be bad. <laughs> hey, no problem. I'm just gonna go do some other stuff. Scout's honor. Mmm... <laughs> Guck mal, kling, kling. Das ist, das, das hilft dann hier nicht. Okay, ähm, oh, äh, man konnte ihr noch was sagen. Just try to stay calm. I, I've seen this kind of thing before. I think you're gonna be okay. Why did I... Why is it so hard to think? You've been touched by darkness. It's... I'm hoping it's not permanent. Remember when you were here before and you kissed me and then everything got all dark that was the best. Mm, ja, ja. hm, oops, was das hier eben? Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm. Okay, gibt's hier noch irgendwas? And we're back with Old Gods of Asgard and their manager Barry Wheeler. Guys, you're on your comeback tour and you're playing a lot of your classic material. But you've also got a new single out, right? How'd that come about? Was it hard to go back into the studio after such a long time? Are you kidding me? They were chomping at the bit. They were just itching to stretch those creative muscles. Now, it had been a while because, uh, you know, they, they spent a lot of time in, uh... Retirement. We were retired. We were? Yeah. No, no, no, no. We were at the lodge, and, uh, We, yeah. we were at the retirement Come thing, retirement thing. Yeah. Come in, Felstein. Yeah. So uh, you know, really um, once we got in the studio, things started oops, happening. Oops, now the music oops. has changed a little bit and the boys were a little rusty, so it took hey, us a while to find the right gear button. Just hey, in case there's a going, part of you in there that's boy, freaking out right now. It's, it's not, not your fault. fault. I promise I'll do what I can to help you okay? I Ich... I know I produced it. Please go away. Ich... Ich... it I'm just saying that in case you really need to hear it. I've been there. I, I think I are spiders in my eyes. Oh my god. I think yeah, you Was yeah. yeah. für ein yeah, e I'm I'm go that. That. The man has encountered this before. People whose integrity has been suborned by the insidious touch of the darkness. He has experienced it himself, but merciful light burned away the darkness in his brain. da drüben ist einer. Ah. Oh. okay, okay, okay, okay, okay. So mich alles für eine Seite tut. Hm. Hier kommt man. Dachte, ich komme da durch. So, zack, zack, hopp. Gib mir die Seite. Oh? So. My rider's right block got worse. I didn't sleep much anymore. My life with Alice seemed like a constant fight. I was a wreck. Alice took steps She booked a vacation in Bright Falls, a small town in Washington. It was supposed to be a chance to break out of the cycle I was in. She didn't know about the darkness in Cauldron Lake. Nee, gut. So, dann machen wir uns mal auf die Socken. Ha <laughs> ha, <laughs> knunk. So. Was heißt das eigentlich? Oder ist es nur, das hier ein Gebäude ist? Ich denke mal, ne? Ähm. Das sieht hier wieder so aus, als wenn gleich was Whoa. passiert. Ups, ups. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Du Komm. Du kannst doch nicht jetzt nachladen! Okay, aber das, das kann es nicht gewesen sein. Da kommen noch ein paar, oder? Ich trau euch nicht. Ähm, da liegt auch was. Sehr gut. De -de -de -de -de -de -de -de okay. Komme ich da ran? Nein, weil ich eben noch keine 30 habe. Hm. Ähm, vielleicht sollte ich hier wirklich so ein bisschen herumgucken. Ha! Oh ja! Mal sehen, ist hier irgendwie noch etwas. Das Schöne finde ich wirklich bei diesem Spiel... Ähm. Oh, schau! Mr. Hero ist hier! ready to bereit, den Tag zu schützen? Nicht gut, nicht gut! das alles war das zwei so. wo sind sie denn da sind sie Oh, ich da rein. Käme. hey, hey. hey, hey. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf! Okay. War's das? Hm. Das war nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber wir sind ja auch noch nicht ganz durch. Von daher... Nur mal ganz kurz gucken, ob ich hier reinkäme. Komm. Okay, hier komme ich nicht rein. Ah, das. Da muss eine Seite sein. <lacht> Sorry, äh, mein Handy ist voll. <lacht> Wo ist denn die Seite? Komm, hier, zack. Gib her. Seite. Haben. Haben wollen. Seite. Hm. Oh, da. Seite. Okay. Hm? It's been two years since I came here. Being that long without Alice breaks my heart. And I know it broke hers. I know she thinks I'm dead. How could I blame her for that? It would be a crime to pretend that she owes me anything. She took all the stupid, self-indulgent bullshit I brought into her life and still stood by me, still loved me. It's no betrayal. But I'm a better person now than I used to be. I want to be that person with her. Mm -hmm. Okay. Ich will jetzt nicht ins Licht laufen, weil da... Mir, mir geht es im Prinzip ja eigentlich ganz gut. Okay, ich denke mal, wir gucken uns das jetzt hier nochmal an, weil ich glaube, der Bösewicht, mein gefährlicher alter Ego, der hat garantiert noch etwas zu sagen. Und äh, dann mache ich hier einen ganz bösen Cut. Aber ich werde heute, also Freitag, auf jeden Fall nochmal ein paar neue Teile fertig machen. Dass wir auf jeden Fall zum Wochenende hin so ein bisschen das dass ich jetzt eine Achso, okay. Ich dachte, ich hätte eine Leuchtpistole jetzt dann endlich mal bekommen, aber habe ich noch nicht. Nee, aber dass wir dann eben zum Wochenende so ein bisschen Material haben, was ich hochladen kann. Hm. ja das äh, hat uns weitergeholfen sag ich mal ähm, wie gesagt ins licht gehen brauche ich nicht ich gucke hier noch mal nach hier. irgendwo You are gonna shit yourself when you realize what I have done. What? Shut up. Muss ich nicht verstehen, oder? Ähm, ich hole mir das hier nochmal. Thank you. War hier irgendjemand? Hm. Ich hoffe hier irgendwie, dass ich so in Sachen Seiten ein bisschen besser ausschaue, aber keine Seite hier. Okay. Gehen wir kurz mal hoch und hier weiter. Ja, außer Spesen nichts gewesen. Keine Seite. Hm. Ich denke mal, dann können wir uns wieder auf den Weg... Ah, eine Seite! Guckt mal, eine Seite. Irgendwo hier war eine. Hopp, hopp, hopp, hopp. Er sieht zwar sportlich aus, aber da kann er nicht rüber hüpfen. So, wo ist die Seite? Ist sie da? Das sah eben so aus. Ähm, um, da eine... Ah, eine Seite! Cool, ich bin doch nicht so doof wie ich aussehe. Was? The car seemed to sail through the crisp mountain air in slow motion, spinning around one axis almost lazily. The moment was hypnotic. Then it struck the pipeline in a shower of sparks, the impact turning the windshield into a burst of safety glass. As it hit the ground, I snapped out of my reverie. The car was rolling downhill, slowing down as every bump killed momentum, but still coming. The fence wouldn't be enough to stop it. Hmm. Yeah, ja, yeah. Ja. Is here noch irgendetwas, was ich anschauen müsste? But I think not. Ist da noch was? Nein, ich gehe nicht ins Licht. Vielleicht kann ich das nämlich noch gebrauchen. So. Aber wir gehen jetzt dann wieder hier hin. So, jetzt folgen wir mal den Plan. Hm. Da drüben muss ich garantiert auch noch hin. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich gehe jetzt einfach hier schon mal hin. Uh, da, da, da, da, da, immer auf der Suche nach einem Zettelchen. Da, da, da, da, da, da. Irgendwie wirkt das so ein kleines bisschen bedrohlich. Ich weiß auch nicht. Hm. Na gut, wir gehen jetzt zurück. So. Dann machen wir nämlich das, wozu wir eigentlich hergekommen sind. Nicht wahr? Wir wollten den Strom anstellen. Oh, hier, hier, sollte ich, hier sollte ich vermutlich jetzt nicht äh, runterspringen. Das wäre vermutlich nicht ganz so gut. Okay. Ja, nein, nein, nein, nein. Das, das will ich mir offen halten. Ich habe hier dreimal Gesundheit. Ja, von daher, da, da brauche ich jetzt nicht großartig aufladen. Dann gehen wir hier runter. Und dann gehen wir hier längs. So. Ich glaube ja nicht wirklich, dass ich hier einfach da längs gehen kann und nichts passiert. Und ähm, habe ich da eben Zettelchen gesehen? Nein, da drüben, da ist jetzt hier so, so ein Köfferchen mit, mit guten Accessoires. Einer netten Pumpgun oder ähnliches. Ähm, wir machen es so, wie gesagt, jetzt, wir, wir machen jetzt wirklich Schluss. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen und eigentlich könnte ich noch weiterspielen, aber ich wollte die Teile nicht zu lang machen, ähm, damit es dann auch nicht ganz so lange dauert mit dem Hochladen und so und dann lieber dann äh, immer mal wieder eine halbe Stunde, als jetzt dann äh, eine ganze Stunde dauert es äh, im wahrsten Sinne, wirklich den ganzen Tag, bis ich es dann auch hochgeladen habe. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt. Äh, ich hoffe, euch hat äh, das Filmchen hier gefallen. Ich muss mich fast entschuldigen, dass ich äh, schon so ein kleines bisschen Akku reingerentet äh, bin hier in, diesen, ähm, in dieses Video. Aber es war einfach etwas, ähm, was ich einfach mal loswerden wollte, weil es mich geärgert hat. Und äh, jetzt ist es raus und jetzt bin ich wieder ganz gemütlich, kuschig, kuschelig und äh, nett und gut drauf. Und äh, ich werde jetzt gleich zur Arbeit gehen. Und wenn ich von der Arbeit wieder da bin, dann gibt es wieder neue Folgen, die ich hochlade. Und ich würde mal sagen, bis dann. Habt ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.